Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Grid Slam. Bei Grid Slam ist es so, dass wir auch Inhalt haben, aber elektrotechnischen Inhalt. Also es geht im weitesten Sinn um Netze, um TSM, um äh, Blindleistung und alle anderen Dinge. Unterhaltsam und in zehn Minuten. Im Internet kursiert scheinbar die Überzeugung, dass Blindleistung mit Bier gleichzusetzen ist. Und ich dachte mal, Alkohol wäre keine Lösung. Und die Mutter aller Fragen, die dann immer hinterherkommt, ist, haben Sie das schriftlich? Die Situation wird immer verworrener, verworrener. Da kann man sich manchmal aus Versehen auch irgendwie schon mal in der Disziplin ver vertun. So kann das dann im schlimmsten Fall auch mal aussehen. Teilen ist ja total in Mode im Moment. Wir teilen alles mit der ganzen Welt. Ich habe so eine schöne Photovoltaikanlage auf meinem Dach. Ich habe einen Energiespeicher im Keller. Und die Hälfte der Zeit, da arbeitet der Speicher eigentlich gar nicht. Der schläft.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 Das liest doch später eh keiner. Meine Damen, meine Herren, mir wurden freundlicherweise Aufnahmen von der Einspruchsberatung des FNN zu den technischen Anwendungsregeln im Olympiastadion zugespielt. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja, ich merke noch, wir haben massiv Unterfrequenz. Wir sind noch kurz vorm Schwarzfallen. Wir brauchen hier gerade erstmal mal Primärregelleistung. Mehr Bier bitte dahinter! Man kann dann auch eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber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 Ja, wenn ich heute meine jungen Kollegen frage, wenn ich denen das erzähle, dann fragen die mich, was ist eine Diskette? Und ich hoffe, dass Sie in Zukunft auf die Frage Blindleistung antworten können, läuft. Applaudieren Sie bitte jetzt! Und natürlich als Erinnerung, unsere, das ist das Wichtigste, weil das kann man ja sein Leben lang dann in die Vorstandbüros hängen. Herzlichen Glückwunsch! Danke.